Hallo zusammen, hier ist der Kevin. Ich war von September 2019 bis März 2020 in Mexico City, habe dort bei APAC gearbeitet. APAC ist eine Foundation, die sich mit Menschen mit Spazialisierung beschäftigt und ist in meinen Augen so eine Mischung aus Schule für diese Menschen oder auch Rehabilitation. In meinen ersten Monaten habe ich dort als Unterstützung im Sportunterricht gearbeitet und bin danach in die Öffentlichkeitsarbeit gewechselt, wo ich dann ähm, Fotos und Interviews, äh, Videos gemacht habe von den einzelnen Arbeitsbereichen dort, aber auch von Veranstaltungen, die dort stattgefunden haben. In meiner Freizeit bin ich sehr viel in Mexico City rumgereist, ähm, da die Stadt sehr groß ist, kann man dort viel erleben, habe dort viele Freundschaften schließen können war aber auch außerhalb mal unterwegs und war vor allen Dingen viel und gerne mit meinem Spanischunterricht beschäftigt. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, äh, erzähle ich euch gerne mehr auf einer der Veranstaltungen von BZF. Bis dann!